Anstatt Tabellen und Filter zu erstellen, kann man mit SUMME-WEN schnell die gewünschten Ergebnisse mit einer einfachen Funktion ermitteln. Genau das sehen wir uns in diesem Video an und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Excel SUMME-WEN-Funktion ist eine weitere grundlegende Excel-Funktion, die man beherrschen sollte. Die Funktion ist im Aufbau der Zählen-Wenn-Funktion sehr ähnlich. Neben der Wenn-Dann-Funktion und dem Excel-S-Verweis ist sie mit Sicherheit einer der meistverwendeten Funktionen. Wie eingangs erwähnt ist die Summe-Wenn-Funktion eine Addition bestimmter Bedingungen, wenn diese erfüllt sind. Dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet. In diesem Beispiel gibt es Umsatzdaten, wie zum Beispiel gibt es diese Decke, wurde um diesen Betrag verkauft. Genauso ein rundes Teller und auch ein quadratisches Teller und so weiter. Jetzt möchte ich mittels der Summe-Wenn-Funktion alle Tellerumsätze bestimmen. Dazu verwende ich die Funktion wie folgt, ist gleich Summe wenn. Nun gibt es immer drei Schritte bzw. Argumente, die ich dieser Funktion mitgebe. Die, das erste Argument ist der Bereich, sozusagen der Bezug auf den Bereich, den man übereinstimmende Einträge sucht. In meinem Fall ist es der Bereich F9 bis F13. Nun komme ich zum zweiten Argument, das Suchkriterium. Damit geben wir Excel mit, wonach es suchen soll in meinem Fall alles mit Teller. Dazu gebe ich einen Stern und anschließend unter Anführungszeichen das Wort Teller. Nun kommen wir zum letzten Argument und zwar den Summenbereich. In dieser Spalte muss ich Excel mitteilen, welche Werte summiert werden sollen. In diesem Fall ist es die Spalte oder der Bereich J9 bis J13. Ich schließe das Argument, bestätige mit OK und erhalte nun den gesamten Umsatz aller Teller. Überprüfen wir. Dieser Betrag und dieser Betrag ergeben 61,85 Euro. Wie ihr seht, könnt ihr somit anstatt von Tabellen und mühsamen Filter, sehr einfach gewünschte Ergebnisse mit einer einfachen Funktion ermitteln. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.